Siemex hat alle Social Media seiner Ex-Freundin gelöscht und sie ist doch nicht fremdgegangen. In diesem Video geht es über den Skandal zwischen Siemex und Elisabeth, denn nun hat sich ihre Mutter mit einem Video gemeldet und hat einige wichtige Informationen verraten. Timo Mutter von Elisabeth hat einen Kanal auf YouTube und da Siemex alle Social Media von Elisabeth gelöscht hat, konnte sie sich nicht äußern und es aus ihrer Sichtweise sagen. Und die Thematik ist die ganzen Sachen, was es jetzt im in Internet geht. Wegen Elisabeth und Simi Trennung, dass die Simi ein Video hochgeladen hat, dass der Elisabeth fremdgegangen ist. Das ist natürlich heftig, was der Simi da alles gesagt hat. Ich bin selbst, wenn ich das Video mich angeschaut habe, war natürlich ein bisschen schockiert, weil es geht um meine Tochter und um deine mhm. Schwester. Und es ist natürlich heftig. Also, erste Mal. Ich mag den Simi. Ich mag ihn genauso. Und ich finde, der ist ein ganz toller Junge. Ja. Und wir haben nichts gegen ihn. Aber Simi, dass du Elisabeths Kanal gelöscht hast, TikTok und Instagram, das finden wir scheiße. Weil sie kann sich nicht verteidigen. Sie erzählt, dass Simix und Elisabeth davor schon öfter Streit gehabt haben. Zum Beispiel, dass Siemix jemanden von anderen Mädchen neigt. im K. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich ein Streitgrund ist. Leute, und dann ihr alle denken, ach, ach die Frau ist fremdgegangen, die Frau ist eine Tussi, die Frau, die Frau. Leute, man muss nicht alles glauben, was man hört. Weil ach, wart ihr nie einmal sauer auf eure Freundin? Oder wart ihr nie sauer auf euren Freund? Du? Ja. Was hast du dann erzählt, wenn du mal sauer warst auf deine Freundin? Zum Beispiel. Ähm. Ich muss auf jeden Fall sagen, die Mutter ist sehr sympathisch. Sie ist höflich, sachlich und beleidigt nicht. Und ich glaube, andere Eltern wären bestimmt nicht so höflich und sachlich, wenn das eigene Kind in ganz Deutschland gehatet wird für etwas, was sie nicht mal gemacht hat. Hat ihr so ein kleines Herz, dass man sagt, lass die auf deine Wohnung raus und die steht da alleine in Barcelona, ohne Familie und ohne niemanden? Denkt ihr, das ist auch in Ordnung von euch? Stritten, Elisabeth ist ausgezogen und dann äh, wahrscheinlich äh, hat sie, keine Ahnung, jemanden kennenlernen, Freunde halt wo man sich mit jemand sprechen konnte. Aber ich glaube nicht, dass die fremdgegangen ist. Und ihr könnt auch nicht behaupten, dass es ist, so wie der Simi sagt. Weil Simi konnte auch etwas anderes gesehen haben. Und trotzdem, weil er sauer war, erzählt sowas. Ihre Aussage hat z wohl zu wenig gesehen und hat sich zu schnell eine Meinung gebildet, aber das komische gerade ist, dass sie am Anfang, wie gesagt, sagt, dass Z-Mix das Falsches gesehen hat, aber später im Video sagt sie, dass sie nicht mehr mit einem Spanier da war. Also was jetzt? Ich denke ehrlich gesagt, dass Z-Mix einfach nur sau seine Freundin war und ich dann dachte, dass er mit dem Thema wieder Content für einen weiteren Skandal auf YouTube hat, was tatsächlich auch geklappt hat. Später im Video sagt noch, dass die ganze Familie von diesen ganzen Simex-Fanboys gehated wird und sogar der kleine Bruder hat Nachrichten bekommen mit Beleidigungen. Wahrscheinlich waren die Leute eben auch im selben Alter wie er. Hallo. Aber ich habe den Simeon persönlich angerufen und ihm gebettelt, dass dieses Video auf Internet raus und runter muss. Also, er ist. Wahrscheinlich auch nach mir gegangen und nach ihre, seiner Mutter und hat uns den Gefallen getan, das Video runterzumachen. Dass sie Siemex angerufen hat, damit er das Video löschen soll, ist ganz korrekt von der Mutter. Aber Simex, what the fuck, bist du nicht selber irgendwie drauf gekommen, das Video zu löschen? Ich meine, du bist nicht dumm, aber come on, Digga. Das Video ist nicht fake. Die haben sich getrennt. Aber nicht wegen Fremdgehen, die haben Stress, die haben etwas mehr Stress als normale Menschen, weil die sind in der öffentlichen Leben, aber das Video ist nicht fake. Da, wenn der Simi geweint hat, hat er geweint, weil er hat mich auch angerufen und hat zu mir gesagt, dass er sich und Elisabeth getrennt hat und wir haben hier auch mitgeweint. Kurz zum Thema Weinen. Geht's nur mir so? Oder sieht das Weinen echt unnormal aus? Er redet ganz normal und schaut ernst in die Kamera. Plötzlich emotionale Weinattacke. Und drei Sekunden später. Ist er wieder ganz ernst. Wie? Fazit, Siemens hat wohl einfach viel zu viel Nein interpretiert, zu wenig gesehen und hat daraus ein emotionales Video gemacht und damit Elisabeth dann falsches Licht gerückt. Aber warum ihr ihre Social-Medias löscht und somit ihr keine Reichweite gibt, es aus ihrer Sicht zu erzählen, verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz. Vielleicht weiß Elisabeth etwas, vor was Siemens Angst hat, dass es in die Öffentlichkeit kommt. Wer weiß. Oder war einfach nur wütend. Sie ist nicht fremd gegangen, zumindest laut ihrer Mutter, und die Mutter wünscht sich sehr, dass sie beide zusammenkommen. Das war's, Leute, von mir. Ähm, ich... Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Genießt dieses Weird-April weiter. Und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr von meiner Wenigkeit sehen wollt. Tschüss.